Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. In diesem Video sehen wir uns die besten Programme zur Wiederherstellung von gelöschten Dateien und Anwendungen im office Format wie Microsoft Office an. Und auch andere Office-Suiten wie OpenOffice, LibreOffice, WPS Office, FreeOffice und andere werden wir berücksichtigen. Wir werden uns auch mit der Möglichkeit befassen, gelöschte PDF-Dateien mit dieser Software wiederherzustellen. Dateien der office wie Präsentation, PowerPoint, Impress, Präsentations, Tabellen, Excel, KL, spend Planmaker, Textdokumente, Word, text Textmaker, Notizen, Note Datenbanken, AccessBase sind oft wichtige Dokumente. Das können Sie sich nicht leisten. Wenn Sie jedoch Dateien von Ihrem Computer löschen und sie aus dem Papierkorb entfernen, verschwinden die Data Daten von Ihrem Computer. Der Inhalt des Dokuments wird nicht gleichzeitig verhindert. Wenn Sie ein Dokument plötzlich schließen, wird Ihnen angeboten, das Originaldokument oder eine automatisch gespeicherte Version der Datei bei nächsten Öffnen wiederherzustellen. Eine solche Datei wird automatisch im Bereich Dokument wiederherstellen geöffnet, wenn das Programm das nächste Mal gestartet wird. Um eine solche Datei wiederherzustellen, klicken Sie einfach auf den Pfeil neben der wiederherstellten Datei im Aufgabenbereich Dokument wiederherstellen und wählen Sie Öffnen oder Speichern oder klicken Sie einfach auf die Datei. Diese Methode kann auch zur Wiederherstellung von Dokumenten in OpenOffice, LibreOffice und WP Office verwendet werden. Beachten Sie jedoch, dass die automatische Datenspeicher- und Sicherungsfunktion zuvor eingerichtet werden muss. Sie sind nicht immer standardmäßig aktiviert. Bitte beachten Sie Word, Excel oder PowerPoint bietet nur bei ersten Neustart nach einem Absturz die Möglichkeit, Dateien wiederherzustellen. Das heißt, wenn Sie Word öffnen, es schließen und dann wieder öffnen, wird es Ihnen nicht mehr anbieten. Ich empfehle daher, bei ersten Start alles zu speichern, weil Sie für die weitere Arbeit benötigen. Ein ausführliches Video über die Einrichtung der automatischen Speicherung und Wiederherstellung von Dokumenten des Microsoft Office Pakets finden Sie bereits auf unserem Kanal. Ich empfehle Ihnen, einen Blick darauf zu werfen. Ich werde den Link in der Beschreibung hinterlassen. Betrachten wir das Szenario, in dem wir prinzipiell unsere Dokumente von einem beliebigen Datenträger gelöscht haben. Im nächsten Video werden wir über Programme sprechen, die Ihnen helfen können, gelöschte Dokumente wiederherzustellen. Fragen wir an. Beginnen wir mit Rekuva ist ein kostenloses Programm, das Dateien von Windows 11, 8, Windows 7 und XP und sogar älteren Versionen von Windows wiederherstellen kann. Das ist zwar nicht sehr effizient, aber eine gute erste Methode, um zu sehen, ob Sie eine verlorene Datei wiederherstellen können. Nehmen wir an, wir haben Dokumente auf einem Laufwerk und haben es formatiert. Danach waren unsere Daten verloren, es könnte aber auch andere Gründe geben. Gehen wir ins Programm. Wie Sie sehen können, hat Recover eine Suchfunktion für Ihren Dateityp. Recover bietet außerdem eine Tiefanalyse und eine Funktion von für erweiterte Einstellungen. Das Programm speichert Dateinamen, stellt aber die Ordnerstruktur nicht wieder her. Es gibt keine Vorschaufunktion. Nach einer kurzen Analyse konnte die Software die Datei nicht erkennen. Nur durch eine gründliche Analyse war es möglich, Dateien wiederherzustellen. Auch mit Recurve lassen sich beschädigte Dateien nicht sehr gut wiederherstellen. Nach der Konvertierung eines Datenträgers in das äh, RF-Format konnte das Programm die darauf befindliche Datei nicht erkennen. Es funktioniert auch nur unter äh, Windows, die Wiederherstellung von Dateien unter macOS ist nicht möglich. Im Allgemeinen ist das Programm allen bekannt, hat aber eine Reihe von Nachteilen. Verdient aber dennoch ihre Aufmerksamkeit. Das zweite Programm auf unserer Liste ist äh, Use Data Recovery Wizard. Sagen wir mal, wir haben unsere Festplatte formatiert. Wir gehen zum Programm. Nach der Analyse hat das Programm unsere Dokumente erkannt, aber nicht alle. Selbst nach der Konvertierung unseres Laufwerks in das raw fand das Programm unsere Dateien mühelos. Die Software strukturiert Ordner. Es besteht die Möglichkeit, das Ergebnis eines Scans zu speichern und Sie können es jederzeit öffnen und wiederherstellen, ohne es scannen zu müssen. Die Testversion hat eine eingeschränkte Vorschau, die nicht sehr schön ist. Das Programm hat eine kostenlose Wiederherstellung der Grenze von 500 MB. Insgesamt meistert das Programm Ihre Lieblingsaufgaben, aber es hat auch seine Nachteile. Der dritte aus der Liste ist die Interface Office Recovery Software. Das Programm bietet sowohl schnelle als auch vollständige Analysen. Nach einer einfachen Dateilloschung und einer schnellen Analyse war das Programm in der Lage, alle Dateien zu finden. Nach der Formatierung hat das Programm nicht alle Dateien gefunden. Und nach der Konvertierung des Datenträgers in das RAW-Format konnte das Programm den Datenträger nicht erkennen, weil es bei den Wiederherstellungsformaten eingeschränkt ist. Das heißt, es kann nur Daten von NTFS wiederherzustellen. Wenn die Dateien beschädigt wurden, kann das Programm sie nicht wiederherstellen. Das Programm sortiert Dateien in Ordner, die Vorschau funktioniert nicht immer und wenn doch, dann ist sie von schlechter Qualität. Das Programm ist kostenpflichtig und hat einen eingeschränkten Funktionempfang. Aber so wird es sein, denn es ist in nur Disk Intertains Office Recovery, es ist eine abgespeckte Version des Disk Intertains Programms. Es ist mir jedoch gelungen, die Dateien mit Disk Intertains wiederherzustellen. Zu stellen. Kommen wir nun zum vierten Programm, Rserver. Rserver ist ein kostenloses Programm. Es unterstützt verschiedene Dateisysteme wie NTFS, FAT und XFAT. Es bietet sowohl tiefen als auch schnellen Scans Ihrer Festplatte. Sie können in den Einstellungen festlegen, dass fehlerhafte Sektoren übersprungen werden und um die Anzahl der gefundenen Dateien zu erhöhen. Befolgen Sie die gleichen Schritte wie bei den anderen Programmen. Die Software muss nicht auf dem, Ihrem Computer installiert werden und ist auch für mm, unerfahrene Benutzer so einfach wie möglich zu bedienen. Hier gibt es auch eine umfangreiche Hilfe. Kommen wir nun zur Software. Nach einer kurzen Analyse erkennt es unsere Dateien. Sie speichert auch die Struktur der Dateien. Die Dateien werden in der Vorschau angezeigt und können nur mit dem Ex-Editor betrachtet werden. Nach der Formatierung fand das Programm auch alle unsere Dateien. Das Scannen ging schnell. Das Dienstprogramm ordnete auch alle Dateien nach ihrer Formatierung. Das Dienstprogramm erkannte unsere Dateien, als das Laufwerk in das RAV-Format konvertiert wurde und konnte die Dateien wiederherstellen. Das fünfte Dienstprogramm auf unserer Liste ist dieses Drill. Es unterstützt alle Dateisysteme. Das Dienstprogramm bietet sowohl eine vollständige Analyse als auch eine Schnellanalyse. Es besteht die Möglichkeit, Daten vollständig von einem Datenträger oder von einer gelöschten Partition wiederherzustellen. Außerdem verfügt es über eine Funktion zum Sichern der Festplatte. Nach einem schnellen Scan konnte ich die Dateien nicht wiederherzustellen, da die Software einfach nichts erkannte. Nach einer Tiefanalyse zeigte das Dienstprogramm die Dateien an. Der Name des Originaldokuments wurde nicht wiedergestellt und im Vorschaufenster wurde nichts angezeigt. Das Dienstprogramm sortierte jedoch alle Dateien nach ihrem Typ. Er besteht die Möglichkeit, den Scan-Vorgang zu speichern, sodass er zu jedem beliebigen Zeitpunkt geöffnet und wiederhergestellt werden kann, ohne dass ein Scan-Vorgang erforderlich ist. Alles in allem ein großartiges Programm, aber mit seinen eigenen Besonderheiten. Das äh, letzte Programm für heute ist Hitman hey Partition Recovery. Hitman hey Partition Recovery stellt Daten von beschädigten logischen Partitionen wieder her, und zeigt, und wieder gelöschte Dateien an, liest den Inhalt von gelöschten Flashlaufwerken und Speicherkarten schnell und ohne unnötige Aktionen seitens des Benutzers. Dies ist das vielseitigste Dienstprogramm, unter den in diesem Video gezeigt Seine Funktionalität ist nicht auf die Wiederherstellung bestimmter Dateiformate und die Arbeit mit bestimmten Datenträgern beschränkt. Gehen Sie auf das Programm, das Tool hat eine schnelle und vollständige Analyse. Wenn Sie versendliche Dateien mit Umschalt plus Anstatt das Laufwerk zu formatieren, verwenden Sie die Schnellanalyse. Das Dienstprogramm behält die Ordnerstruktur bei und es gibt auch ein Vorschaufenster. Das Programmmenü ist so aufgebaut, dass Sie keine Probleme haben werden. Alle Daten können in drei Schritten wiederhergestellt werden. Wählen Sie ein Laufwerk oder ein Medium aus, geben Sie die Art der gewünschten Analyse an und führen Sie sie aus. Wenn Ihre Dokumente ursprünglich im Startordner gespeichert wurden, führen Sie einfach eine Überprüfung des Ordners durch. Es besteht die Möglichkeit, die wiederherzustellenden Dateien nach Typ zu sortieren. Fassen wir also alle Programme zusammen, die für Video aufgenommen wurden. Ich habe den Eindruck, dass alle Programme Aufmerksamkeit verdienen. Aber ich würde hätten praktisch Recovery und USS. Uns Erstens ist es die einfache Schnittstelle des Dienstprogramms. Zweitens können die Programme ihre bevorzugten Dokumentstypen verarbeiten. Die Dienstprogramme behalten die Struktur der Dateien bei und es spielt keine Rolle, was die Ursache für den Datenverlust ist. Vorschau und ein Ex-Editor sind in den Programmen verfügbar. Nun zurück zu den Programmen, die mich nicht besonders beeindruckt haben. Es handelt sich um Recrua und r Obwohl sie sehr bekannt sind, haben sie Schwierigkeiten mit beschädigten Dateien umzugeben und die Vorschau wird nicht immer angezeigt. Es gibt viele andere ausgezeichnete Dienstprogramme wie PK-Inspector, File Recovery, Softperfect File Recovery, Puran äh File Recovery. Erwähnenswert ist Hetman Office Recovery, ein Programm, das speziell für die Wiederherstellung